Welches membranpotenzial stellt sich eine Nervenzelle ein? Das membranpotenzial erhalten wir nach der Gleichung von Donnen als minus RTZF lnC2 durch C1. Wir definieren 2 als Zelleninneres und 1 als Zellenäußeres. Die Konzentration C2 ist also 155, die C1 ist 4 mm pro Liter. Wir erhalten dann als Differenz zwischen dem Potential innen und außen minus 98 mV. Das bedeutet, das Innere ist 98 mV negativer als das Äußere. Das Zelläußere hat sich positiv aufgeladen.